Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Heute zeige ich euch, wie ihr innerhalb von fünf Minuten Lugia finden könnt. Wichtig dabei zu wissen ist, dass ihr sowohl äh, Whirlpool als auch Server benötigt. Und Blitz zu haben ist auf jeden Fall im Vorteil. Sonst sieht man nämlich gar nicht, wo man hingeht. Und ich empfehle euch ganz viel Hyperball zu kaufen. Ähm, Habe ich jetzt meine aus Ebenholz City. Ich befinde mich hier gerade in Oliviana City und wir wollen nach unten. Route 40 runter zu den Strudelinseln. Dort befindet sich nämlich Lugia. Dafür werde ich nämlich mein Garados benutzen. Mit sowohl Surfer als auch Whirlpool. Und ich habe mir hier. Was nicht mehr zu schneller kann, was wir nicht brauchen, sondern auch Blitz. So, und ich zeige euch, was ihr dafür tun müsst. Von hier aus einfach, wie gesagt, nach links. Und dann müssen wir hier runter surfen. Ich versuche jetzt mal, so gut es geht, allem aus dem Weg zu gehen, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den schon alle besiegt habe. Und ich will es nicht herausfinden. Ein Vorteil kann natürlich auch Schutz sein, aber das ist euch überlassen. Und... Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Okay. Gut. Okay. Das soll natürlich nicht passieren. Wie gesagt, ich bin auch kein... Äh, Spieler, der allem ausweichen kann, okay. Auf jeden Fall schwimmt ihr nach unten und findet hier diese Whirlpool. Hier setzt ihr dann Whirlpool ein, dann verschwindet er und dann schwimmt er hier außen rum. So, hier müssen wir ganz kurz noch mal Surfer einsetzen. Und ich bin extra außen rum gegangen. Wir können sehen, hier unten gibt es nichts, da könnt ihr nicht lang. So, nun hier angelangt. Seht ihr schon, man braucht hier Blitz und kann mir hier gar nichts erkennen. Deshalb setze ich jetzt hier mal Blitz ein. So. Und jetzt am besten einfach nur den Weg lang gehen, den ich lang gehe. Äh hier lang? Naja doch, das war oben. Zack. Und dann, ich glaube, Kaskade ist nicht benötigt. Ich glaube, nur wenn man hier alles finden möchte, ist Kaskade benötigt. Aber ansonsten, wenn man nur Lugia zünden möchte, dann brauchst du es nicht. Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen. Ich kann das natürlich nicht machen, wenn ihr die, die Silberflügel nicht habt. Ihr braucht natürlich die Silberflügel, sonst spawnt das Ding erst recht nicht. So, hier gibt es noch ein Item, falls man Bock hat. Ein Top-Beleber, gutes Item, nehme ich mal mit. So, und dann müsst ihr hier runter surfen. Da unten müsste nämlich das Wasserfall sein und man kann an Wasserfall runter, ohne Kaskade einzusetzen. weil da kommt mitten im Wasserfall ein wildes Pokémon. Ne? So viel Glück hab auch nur ich. <lacht> Kennt man? So, ich drücke gar nichts. Er geht automatisch nach unten. So, ihr seid schon direkt da. Das hier ist der Ort, wo Lugia sich befindet. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft. Hier ist es. Da ist Lugia sehr unspektakulär aber ist halt so und äh, was wir jetzt noch machen werden wie gesagt innerhalb von fünf minuten haben wir es gefunden und was wir jetzt noch machen werden ist es zu fangen das heißt die erste folge ist es einfach nur wie ich es versuche zu fangen Da habe ich nämlich vorher noch mal abgespeichert vielleicht nämlich schon resetten Jetzt können wir schön donnerstag einsetzen? Ich hoffe, ich one-hit es nicht. Denn das Typ, das, das Lugia ist nämlich Typ Flug Psycho. Warum auch immer es nicht Wasser ist, frage ich mich bis heute. Warum Psycho und nicht Wasser? Aber okay. Wegen Flug ist Elektro ja sehr effektiv. Hätte es noch den Typ Wasser, dann wäre es doppelt äh, doppelt dreifach effektiv. Okay, nice. Schon direkt im roten Bereich. So soll das aussehen. Ja, man hat auch theoretischen Meisterball, aber ist euch überlassen, ob wir den bei Lugia einsetzen wollt oder nicht. Also wenn ihr ihn unbedingt einsetzen wollt, dann würde ich euch sagen, würde ich euch empfehlen bei Lugia. Aber ihr seht schon, ein Hyperball könnte auch funktionieren. Einmal hat das gewackelt, leider muss es dreimal wackeln. Viermal, ja, wie auch immer. Eins, zwei. Okay, das waren schon mal zweimal. Ah, Leider kann es aber Genesung, das habe ich natürlich äh, gewusst, wusste ich natürlich alles, habe ich alles noch im Kopf gehabt, weil ich das Spiel auch schon 20 Mal durchgespielt habe. Mhm. Ja, da spüre ich jetzt ein bisschen vor, das ist mir jetzt langweilig, mich die ganze Zeit gleich Attacke entsetze. Okay, perfekt. Okay, Bodyguard schwindet, juckt eigentlich nicht. Aber gut zu wissen. Ah, nicht ein Wackler, nicht ein Wackler. Ja, da macht er mit seinem Bodyguard. Aber ist mir gone. Ich kann leider nicht mehr Hyperbälle äh, leisten. Aber ihr seht auch schon. Nicht die Quantität ist richtig, sondern die Qualität. Ne? Bitte Lugia, bleib jetzt drin. Sonst macht man das absolut keinen Sinn. Oh Gott. Wir werden sehen, wie lange ich brauche. Ich könnte es auch theoretisch direkt cutten, aber vielleicht will man es live sehen, wie lange ich brauche, um es zu fangen. Ja. Luftstoß. Na, ganz ehrlich, wenn ein Amphi down geht, ist es nicht so schlimm. Da achte ich jetzt einfach nicht drauf. Ich spam jetzt die ganze Zeit die letzten noch zehn Überbälle, dann schmeiße ich Superbälle, wenn die alle leer sind. Wirklich alle leer sind. Dann schmeißen ich den Oder ich resette, je nachdem. Weil eigentlich muss man ja nicht unbedingt immer alles mit der Meisterball fangen. Hier könnte man sich zum Beispiel auch aufspannen finden. Shiny! Man weiß ja nie, vielleicht findet man irgendwo im ein Wilden einfach ein Shiny. Vielleicht hat man da so viel Glück. Ich nicht, aber man weiß ja nie. Na ja gut. Theoretisch kann ich Yugi einfach mit dem Meisterball fangen. Ich meine, was will ich sonst mit dem Meisterball noch anfangen? Ich wüsste jetzt nichts. Ah, als ob das nicht gereicht hat. Ja, komm egal. Was, was, was, was, also. das ist aber. Ja, wir okay, Und das das? Ist gut. das Wir haben es! Yeah! Guck mal, gleich gar nicht mal so lange gedauert. Ich habe irgendwie fünf Minuten gebraucht mit Vorspulen, also... Es ist auf jeden Fall möglich. Ich musste zwar ein-, zwei Mal resetten, aber habt ihr gesehen, es ist möglich ohne dabei. Lugia, man berichtet, es sei der Wächter der Meere, und man habe es im Herzen eines tosenden Sturmes gesehen. So, ich weiß, es war eine kurze Let's Play Folge, aber ich wollte diese Folge einfach mal so als Tutorial widmen, damit auch jeder weiß, wie man Lugia bekommen kann. So, und wenn ihr Bock habt, könnt ihr nun auch äh, die ganze Höhle erkunden. Ich würde euch aber empfehlen, Kaskade mitzubringen für die Höhle. Und äh, wenn ihr einfach raus wollt, ähm, sagen wir es mal so: Ich bin jemand, ich bin ziemlich faul, ich habe keine Lust, den Ausgang zu finden. Was ich einfach immer mache, ist einen, äh, ja, gut, einen äh, Flugzeug zu benutzen. Aber da ich keins habe, muss ich voll leider, leider, leider, leider den Ausgang zeigen. Okay, dann suchen wir zusammen den Ausgang. Der müsste direkt hier sein. Soweit ich, weil ich weiß, müsste der hier sein. Zack. Zack. Und hier ist der. Nicht, noch nicht ist noch ein... Ah, hier ist ein Fluchtseil. Ah, ich wollte gerade sagen, ich bin hier immer mit dem Fluchtseil rausgegangen. Also hier einfach lang gehen, dann findet ihr ein Fluchtseil. Löscht einfach irgendein Item, was ihr gerade nicht mehr braucht oder so. So, wenn ihr dann Platz geschaffen habt, nehmt einfach dieses Fluchtseil. Das macht euch einfach viel einfacher. Sonst müsst ihr hier noch ein bisschen durchsucht so durchsuchen, ganz ehrlich. Ich bin da selber faul. Ich möchte euch jetzt nicht den Ausgang zeigen, denn ich möchte lieber ein Fluchtseil benutzen. Und das war's. Ihr seid wieder genau hier. Und äh, wenn ihr ein Pokémon mit Fliegen habt, könnt ihr einfach sofort wieder fliegen. Oder ihr geht einfach exakt den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. So, ich ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es hilfreich war, dann würde ich mich, mich, mich über eine positive Wertung freuen. Wenn euch mein Kommentierstil irgendeiner Art und Weise gefällt, dann würde ich äh, mich freuen, wenn ihr auch in der Zukunft, in den zukünftigen oder auch in den vergangenen Pokémon-Silber-Folgen dabei seid. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.